Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Wenn aber der Fuß spräche: ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche: ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes? Sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leibe, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Viele Glieder, die den einen Leib Christi bilden. Eine ganz bekannte Bibelstelle. Aber haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es ja noch viel mehr Körperteile gibt als Augen, Ohren, Füße und Hände? Da gibt es ja auch die unsichtbaren Körperteile. So eine Bauchspeicheldrüse zum Beispiel. Die ist total wichtig, aber die sieht man nicht. Und das gilt auch für Gemeinden. Gucken wir uns das am Beispiel der Zahnputzandachten an. Da gibt es die Menschen, die ganz regelmäßig vor der Kamera stehen. Aber es gibt auch die Menschen, die im Hintergrund agieren, die immer wieder neue Zahnputzkräfte an Land ziehen und die Termine koordinieren, die neue Vorspanne zusammenschnipseln die die Zahnputzandacht verbreiten, auf dass sie bekannter wird und Menschen eine Freude bereitet. Und dann gibt es die Menschen, die sich die Annachten ansehen und mitfeiern und manchmal vielleicht ein liebes Wort oder einen Daumen nach oben hinterlassen. All diese Menschen, diese Glieder machen dieses wunderbare Projekt möglich. Die sichtbaren und die unsichtbaren Glieder. Sie alle bilden den Leib Christi.